Das ist Alexey Walikow von der Deutschen Bahn, der darüber spricht, wie man Bilder oder PDFs zu Karten macht. Danke. Das wird nicht ganz typischer Vortrag, weil ich werde damit anfangen, um möglichst viele von euch hier wegzujagen. Und zwar, wenn Sie die Folie sich anschauen und die Werkzeuge kennen, muss der hier nicht unbedingt dabei sein. Okay, aber ich äh, freue mich trotzdem, dass ihr so zahlreich ersch äh, erschienen seid und äh, muss mich äh, jetzt äh, für eine Sache entschuldigen, nämlich, äh, ja, also nicht für meinen Namen, aber ähm, ja, dieser Vortrag wird leider grafisches Material enthalten, äh, was für empfindliche Personen nicht ganz geeignet ist. Also, ihr seid gewarnt. Und äh, so, eine, so ein Ding habe ich mal auf dem Fernseher gesehen, also die nachfolgende Sendung ist für die Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet, eigentlich die nachfolgenden Karten sind überhaupt für Zuschauer nicht geeignet. Also ihr seid gewarnt, bitte jetzt, äh, wenn ihr tatsächlich empfindlich seid, schließt die Augen, weil das ist mein Horror. Ähm, das habe ich mehrmals gesehen, dass man Behörden oder Ämter oder auch Organisationen wie die berühmte Deutsche Bahn manchmal die Karten machen und veröffentlichen die als PDFs. Ich bin in der GIS-Branche seit ich weiß nicht schon wie viele wie Jahren. Ich ich habe es momentan diese Bewegungen mit zoom in zoom out in Sleepy Maps hat bei mir so eingeprägt, dass wenn ich irgendwas bekomme, wo ich nicht einfach mal mit dem Mauswheel reinzoomen und rauszoomen kann, dann kriege ich fast physische Schmerzen und das Tut mir dann unheimlich leid, weil die Karten, die da veröffentlicht werden, die sind eigentlich toll. Das ist zum Beispiel eine Karte von äh, Europäischen Binnenlandwasserwegen äh, von äh, UNECE äh, veröffentlicht als Epithet, äh, PDF. Ja. Und das tut mir wirklich leid, weil wenn ich das in, in, in PDF äh, öffne, ähm, es gibt also keine Navigation, ich kann nicht wirklich reinsummen. Irgendwo gibt es da einen Modus, dass ich mich da rein äh, reinschalten kann. Und dann geht so halbwegs, aber dann muss man immer, äh, immer wieder suchen und finden. Ähm, ein weiterer Fall ist ähm, von äh, Morgenpost, die haben eine ganz tolle Bibliothek an Infografiken. Die sind Bilder, PNGs, also das ist eine wunderschöne Karte und das ist ein PNG. Ja, und da, wenn man das im Browser öffnet, beziehungsweise auf einer Webseite anschaut, da steht ja schon, äh, ja, klicken Sie hier und dann kann man da eine Karte dann reinzoomen und rauszoomen. Aber das ist überhaupt kein Vergleich mit dem Stand der Technik, die wir jetzt eigentlich seit, ja, ich weiß nicht, knapp 15 Jahren haben in der Branche. Ähm, und äh, ja, wir sind die Geodevs, wir möchten Slippy Maps und wie machen wir die? Ganz einfach mit ein paar Werkzeugen mit Veget, LibVPS, LibFips und äh, ImageMagic und Leaflet. Und äh, das möchte ich jetzt gerade erklären. Äh, Der Vortrag ist extra so konzipiert, dass das auch für nicht unbedingt GIS, Pro, GIS Professionals geeignet ist. Also meine Zielgruppe ist eigentlich, ja, vielleicht nicht ihr, weil ihr werdet das schon sicherlich hinkriegen. Ähm, wir haben jetzt gerade bei GeoServer gesehen, wie einfach das alles äh, geht. Aber ich möchte, ähm, die Leute adressieren, die diese Karten auf deren Webseiten veröffentlichen als PDFs und ein bisschen zeigen, wie man das äh, vielleicht anders machen kann. Wir, ja, ein wichtiger rechtlicher Hinweis. Ähm, ja, erstmal, ich rede erstmal nicht für die Deutsche Bahn hier, das ist ganz wichtig. Also, ich bin bei der Bahn und äh, ein paar Sachen habe ich bei der Bahn gemacht, aber ich bin privat hier. Ich bin kein, äh, kein Anwalt. Aber ein paar Hinweise, einfach mal, die Karten sind in der Regel urheberrechtlich geschützt. Das heißt, wenn ihr diese Techniken, was ich jetzt gerade zeigen werde, anwendet und dann die Karte einfach mal ins in Internet veröffentlicht, kann sein, dass es wirklich problematisch wird, je nachdem, wie empfindlich der Kartenurheber äh, ist. Ähm, gut, und äh, ja, ich war außerhalb der Stadt, wenn das geschehen ist. Gut, also wir... Gucken uns unser ersten, äh, erstes Case äh, dieser Binnenlandwasserwegekarten äh, und gucken, ob wir das äh, also was würde es dann uns äh, kosten eigentlich das als Slippymap Map äh, zu machen. Unser Ausgang ist äh, PDF. Das kann man ganz einfach herunterladen. Ich habe hier ein mega kompliziertes Wegebefehl, aber wenn das zu schwierig ist, Rechtsklick Save As hat man lokal. Und das ist unsere Quelle. Das ist ein PDF. So, jetzt äh, kommt äh, der größte Witz. Ähm, um, äh, da, um diese Karte als äh, Sleepy Map zu zeigen, braucht man die Kacheln. Normalerweise hat man oder oft hat man äh, serverseitige Software wie zum Beispiel GeoServer, MapServer, wie auch immer, die diese Kacheln produzieren können ähm, und äh, das, das geht ja auch, ist nicht besonders kompliziert, aber eigentlich braucht man das nicht unbedingt. Also für PDFs braucht man das nicht. Es gibt ein paar Werkzeugen, die diese Arbeit ganz einfach machen und eins davon ist libvips, äh, der ist da äh, verlinkt. Und das ist einfach mal ein Befehl. Und mit diesem Befehl, ich kann da ein fast beliebiges Image reinstecken, ob das PDF ist oder irgendwie ein anderes Format. Und ich kann das sagen, äh, schneide mir das in eine Kachelpyramide, und zum Beispiel nach, ich weiß nicht, nach Google-Layout macht ein PNGs daraus und zeigt mir dabei auch, wie, quasi wie, wie, wie, wie, wie dieser Verarbeitungsprozess läuft. Dieser Befehl, das dauert vielleicht so irgendwie bei, also auf meinem Rechner glaube ich so bei einer Minute und dann hat man eine... Kachelpyramide, also rechts ist einfach mal ein Screenshot. Also ich liebe Screenshots in, in Präsentationen, rechts einfach mal ein Screenshot von der Dateistruktur, die dann am Ende erzeugt wird. Also für GIS-Professionals unter uns, und das sind wir eigentlich alle, das ist also 0815 ZXY Dateistruktur. Und das kann man einfach mit einem Werkzeug erstellen. Man braucht keinen Geo-Server dazu. Dann ähm, auch ein beliebtes äh, Werkzeug bei uns, ein Leaflet-Client. Einfach mit, äh, ich weiß nicht, äh, sieben Lines of Code kann man einen äh, Leaflet-Client äh, machen und äh, mit diesen tiles, äh, äh, mit dieser tiles Konfiguration kann man einfach auf ein lokales Verzeichnis äh, hinweisen und sagen, na ja, da holst du deine Tiles und das wird ja schon funktionieren. Leider wird es am Anfang ein bisschen blöd aussehen, weil äh, diese geschnittene Kachelpyramide äh, passt natürlich in kein Koordinatensystem überhaupt, weil das ist äh, komplett was, was Virtuelles, also das hat mit, einer, mit einem realen Koordinatensystem überhaupt nichts zu tun. Deswegen, wenn man das einfach mal auf 0,0 äh, zentriert, dann landet man irgendwo, so ist das überhaupt, hat mit Realität gar nichts zu tun. Dann ganz einfach kann man in fast jedem Browser in Developer-Konsole also es tut nicht weh, F12 zu drücken. Man kann in der Developer-Konsole sagen, Map äh, get zoom und dann hat man die Zoom-Stufe. Und äh, Map get center, dann hat man sozusagen die Koordinaten, wo man quasi hineinzoomen äh, äh, kann. Also mit zwei Befehlen. Also zuerst muss man dann zentrieren und zum Beispiel hier auf Dresden, also oder an, auf dem Bereich, was man als erstes zeigen will. Und mit zwei Befehlen weiß man, was man eigentlich als äh, sozusagen Koordinaten in, in Leaflet Lib, Client konfigurieren muss. Die Koordinaten haben natürlich nichts mit der Realität zu tun, aber das sind einfach mal die, äh, irgendwie die, die, die, die Zahlen, die man äh, für einen Client ähm, eintragen kann. Das kann man dann äh, da reinkonfigurieren. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere Dinge, die man da gerne einstellen könnte. Zum Beispiel so Min-Max-Zoom, dass man nicht äh, zu weit rauszoomt und die Karte zu klein aussieht aus diesem PDF. Oder umgekehrt, dass man zu tief reinzoomen kann und da sind die Details, die in PDF überhaupt nicht vorhanden ist. Also das braucht auch kein Mensch. Das ist diese Min-Zoom und äh, Max-Zoom. Und dann äh, hat auch diesen PDF irgendwo die Grenzen ja? und äh, das kann man mit Max Bounce und Bounce dann einstellen. Ich mag auch äh, sehr ähm, diese Einstellung Max Bounce Viscosity, ähm, dass man, äh, ich zeige das jetzt live, weil das ist eigentlich einfach äh, ganz schön ist äh, bei dieser Karte. Das ist, das ist so eine Einstellung, die irgendwie, eine, wenn man versucht raus zu zoomen, dann äh, kommt man zurück. Also sieht dann ungefähr so aus. Also ich versuche jetzt hier. Und diese, diese, diese, diese Dynamik, diese Physik, dass die, dass die zurückkommt. Also das diesen Gefühl, das ist fast haptisches Gefühl und das, das mag ich sehr in der Karte, das mache ich sehr gerne in Einstellungen. Okay, also zurück in, äh, zurück in PDF. Hoffentlich bin, lande ich da. Okay, also da sind einfach ein paar Konfigurationen mehr, da kann man die Karte schon äh, richtig zentrieren. Also den Bereich, was man tatsächlich als erstes zeigen will. Zum Beispiel hier äh, so umdrehen. Und äh, das war's. Okay, das ist nur der erste Teil der, der, äh, der Vortrag. Also unser Ergebnis ist, wir haben mit sehr einfachen Werkzeugen, wo man eigentlich kein GIS Professional überhaupt sein äh, äh, muss, eine interaktive Karte produziert. Die Karte kann als statische Web-App veröffentlicht werden. Die ist online, offline und lokalfähig. Also, was heißt offline-fähig? Man kann das alles einfach mal in ein Lokalverzeichnis packen und da einfach mal Index.html öffnen und das wird funktionieren. Das ist offline und lokalfähig. Aber die ist auch online-fähig. Man kann alle diese Dateien nehmen und zum Beispiel in. Amazon S3 oder GitHub Pages oder sonst irgendwie hochladen, wo man einfach mal einen HTTP-Server braucht und mehr nicht. Man braucht keinen Geo-Server, Map-Server, wie auch immer, um, um die Dinge zu zeigen. Das heißt, auch wenn man kein GIS-Professional ist, hat man da überhaupt keinen kein Setup-Aufwand. Grob gesagt. Ja. Also, ich mag es äh, sehr, das auf GitHub-Pages zu, zu machen, weil ich sehr gerne mit äh, Git die, äh, die Dateien manipuliere und äh, da ist natürlich kein Geo-Server drin, aber trotzdem kann ich meine Karten veröffentlichen. Ähm, das Gleiche würde übrigens mit äh, etwas mehr Aufwand mit vector gehen, das ist dann noch interessanter, aber habe ich jetzt äh, nicht ausprobiert, deswegen werde ich nicht äh, zeigen. Und äh, genau, also bei Online-Veröffentlichen möchte ich noch mal darauf hinweisen, auf diese rechtliche Aspekte, macht das nicht einfach so, weil das kann äh, tatsächlich ganz, äh, ganz schlecht enden. Also wenn man die Karten irgendwo einfach mal äh, nimmt und äh, auch in schönerem Format äh, irgendwo veröffentlicht, das kann äh, eine unerlaubte Vervielfältigung darstellen und ist ein Verstoß. Okay. Gut. Und jetzt, das war sozusagen die Reise in eine Richtung, jetzt möchte ich auch die Reise in eine andere Richtung zeigen. Und zwar angenommen, man hat schon eine, eine Sleepy Map oder irgendwie so eine interaktive Karte mit Kacheln. Wie kann, man diese, wie kann man das sozusagen ursprüngliche Bild wiederherstellen? Gute Frage, warum man das braucht. Also ein ganz einfacher Grund ist ausdrücken. Ja, also ich habe, wenn man äh, zum Beispiel eine, ich weiß nicht, OSM-Karte hat oder sonst irgendwas und ich will einen Bereich ausdrücken, ich will ein Bild davon produzieren. Bei, äh, bei einer Karte wie zum Beispiel das, was ich jetzt eben gezeigt habe, äh, wird man vorsichtig sein, weil wie gesagt ausdrücken ist auch ein bisschen problematisch. Also mir wurde mehrmals in Copyshops Shops verweigert, eine Karten auszudrücken. Ähm, genau, also man ist da ein bisschen vorsichtig. Aber gut, ich zeige jetzt aber auch ein anderes Case, warum man das brauchen kann. Und der ist eigentlich ein bisschen pragmatischer. Und zwar, es gibt auch alten Karten, die wurden irgendwann mal, also Ende 90er würde ich nicht sagen, aber Anfang 2000er gemacht, seitdem nicht angefasst und die verweilen so ein bisschen und sprechen jetzt, wie gesagt, nicht wieder Stand der Technik. Ein Beispiel, was ich äh, da nehmen würde, ist ähm, von, von der Deutschen Bahn, nicht von meinem Arbeitgeber, weil also Deutsche Bahn ist ganz groß und äh, es gibt da äh, ganz viele äh, Gesellschaften. Das ist eine äh, Verbundkarte, also Karte der Verkehrsverbunde, die in elektronischem Kursbuch äh, vorhanden ist. Und da steht ganz groß, interaktive Verbundkarte. Was heißt in dem Fall interaktiv? Also ich kann links da auf eine Webseite hier oben klicken, dann lande ich auf einer andere Webseite, also auf einer andere Seite, wo das hier ist und wenn ich hier klicke, dann komme ich noch zu weiteren Seiten und äh, nein, ich kann hier nicht äh, scrollen und pennen, so wie wir das geübt sind, sondern ich muss dann auf diese Pfeile hier drücken und kann dann, so quasi ist das eine Interaktion. Auch, auch inter also ich, ich, ich will das nicht schlecht reden, das war so, aber das war so Stand der Technik, irgendwie, ich weiß nicht, vor 15 Jahren oder so. Genau. Und äh, die Frage, also als ich das gesehen habe, ich, die Karte ist wertvoll. Die Frage ist, wie können wir so eine Karte erneuern? Aus also so einem Legacy-Ding, was vielleicht auch keiner jetzt mehr anfassen will, wie können wir daraus eine schöne Karte machen? Und äh, das ist so umgekehrter Weg. Ähm, naja, zuerst muss man äh, Bildmaterial herunterladen, allein das kann äh, rechtlich problematisch sein, aber wir schauen das alles nur zu äh, sozusagen Ausbildungszwecken und nur als Beispiel und natürlich niemand von uns wird das hier machen, ja, so was. Okay. Also mit, äh, mit WGET kann man die, äh, die Bilder hier runterladen. Ich habe das extra nicht mit einem Vorschleifenbefehl, Batch, äh, SH oder sonst irgendwie gemacht, sondern ganz, ganz blöd, weil, ähm, ähm, wie gesagt, also Copy-Paste wird wahrscheinlich jeder von uns können. Und wie man eine Vorschleife in Windows-Batch-Skripten äh, macht, da würde ich erstmal googeln müssen, wie das so ist. Okay, also man lädt das hier runter und das resultiert in äh, ja, ein paar Dutzend Bilder. die Kann man sehen. Äh, das Problem ist, äh, also da sind schon äh, sowas wie Kacheln. Das Problem ist allerdings, die sind jetzt nicht für, den, ähm, für eine Darstellung geeignet, ähm, weil die eine Überlappung haben. Also die sind sozusagen mit Ränder gemacht. Und dann kommt man an die Frage, okay, wie können wir das jetzt schneiden, ohne dass man ähm, 70 Mal einen Grafik öffnen muss, da irgendwie selektieren und so weiter und so fort. Werkzeug dazu, ein ganz tolles Werkzeug dazu ist Image Magic. Das ist so ein Swiss Knife für Bildverarbeitung, auch in Batch-Prozessen, und da kann man zum Beispiel diese Crop-Befehle machen. Und man muss Einmal vielleicht mal abmessen, wie groß dann tatsächlich man ausschneiden muss. Aber dann kann man das äh, ganz einfach für, ähm, quasi vielfältigen und äh, kriegt dann die Bilder, die schon geschnitten sind, die sozusagen keine Überlappungen haben. Man kann dann die Bilder zusammenfassen, wiederum mit Image Magic. Mein, mein, meine Empfehlung ist, äh, Macht zuerst irgendwie eine Richtung, also zum Beispiel Streifen oder... Spalten, wer auch immer, nicht so wichtig. Also ich mache gerne zuerst mal Zeilen oder Streifen und im zweiten Schritt mache ich die nochmal zusammen und kriege dann ein Bild. Das Bild ist riesengroß, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist, wie viel Megapixel da ist. Das ist. Ich habe so ein Bild einmal auf A0 ausgedrückt, das sah gut aus. Hat der Mann in Copyshot habe hab ein bisschen gestaunt, äh, dass ich mit so einem riesen äh, JPEG zu ihm komme und wie ich das überhaupt gemacht habe, aber der hat es ausgedrückt und das sah gut aus. Äh, genau, und da kann man dann dies, das Bild produzieren und wir haben dann jetzt einen ein sozusagen Zustand, wo wir wieder mal ein riesen Bild haben und die Frage ist, wie können wir daraus eine interaktive Karte machen und das habe ich auch äh, früher heute erzählt. Das kann man einfach äh, mit Wips wieder mal schneiden und kriegt mal die Karte. Und jetzt äh, sieht es halt dann so aus und man muss nicht da diese Pfeile drücken, sondern kann ganz normal, äh, also eine ganz normale äh, leaflet karte äh, kann man hier nun hier scrollen, äh, reinzoomen, rauszoomen, ist ganz angenehm. Okay, gut. So. Ähm, ich bin... Eigentlich kein Fan von Microsoft, wie viele von uns. Aber äh, es gibt auch eine Alternative, wie man so ein Bild machen kann. Und ähm, ich denke, das Werkzeug ist so genial, dass ich auf jeden Fall das erzählen muss. Ähm, leider äh, nennen sie das mit der Abbreviatur ICE und das, das erfreut mich überhaupt nicht. Also Microsoft ICE ist, äh, grenzt schon ein bisschen an eine Beleidigung. Aber ähm, äh, es gibt tatsächlich von Microsoft Research diesen Image Composite Editor. Und anstatt das Ganze mit Image Magic und so weiter äh, zu machen, kann man ähm, sagen: Okay, wir machen da quasi äh, wie, wie ein Panorama. Dann kann man alle diese Bilder da reinladen. Man muss, äh, also da rechts dieser Initial Corner on Direction, das ist wichtig. Man muss das richtig einstellen. Äh, also ein Structured Panorama: Wie viele Spalten, wie viele äh, äh, Zeilen man hat, in welche Reihenfolge sollen die Bilder kommen. Und dann sind schon sie hier halbwegs gut. Äh, man kann sehen, dass hier sozusagen diese Überlappungen, das ist ein bisschen so wie wir doppelt sehen, aber der Werkzeug macht daraus schon eine ganz schöne Karte. So also bei diesem Stitching erkennt das Werkzeug die Überlappungen, kann die entfernen und am Ende kriegt man ein Bild, das man exportieren kann und man sieht da überhaupt diese, diese Ränder nicht. Das ist, also das Verarbeit ist ganz cool. Das ist eigentlich Werkzeug eigentlich für Fotopanoramen gemacht, aber funktioniert in dem Fall auch wunderbar. Noch ein Tipp, was ein, Okay, gut, trotzdem, also ich, äh, ich, ich, ich sage es laut. Ähm, wenn man eine alte äh, große Karte hat, die man vielleicht äh, irgendwie scannen will, ein normaler CopyShop wird das verweigern, die Karte zu scannen, aus rechtlichen Gründen. Man kann das aber mit herkömmlichen Scanner-A4, das sind mehreren, Stücken äh, scannen, kriege dann äh, Anzahl, also mehrere Bilder und stelle dann wiederum zu einer Frage, wie kann ich das zu einer gemeinsamen Karte wieder zu, zusammenfügen. Das ist ein sehr gutes Werkzeug dafür, aber das habe ich nie gesagt. Okay, gut. Ähm, die zwei Links, also die zwei Fehler, die ich gezeigt habe, die sind in äh, GitHub zu sehen, also European äh, Inland Waterways und äh, Verbundkarte. Aber ich war außerhalb der Stadt, wenn das geschehen ist. Vielen Dank. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Ähm, Nochmal eine Frage zur, zum Zeitaufwand. Wie schnell komme ich von so einer von Bilddatei eben zu dieser interaktiven Karte? Also ähm, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wie lange dauert es in Verarbeitung? Minuten. Also ich, ähm, ich, ma ich mache sowas manchmal zwischendurch, weil ich äh, irgendwie eine PDF-Karte nicht äh, aushalten kann und ich mache einfach so ein nebenbei. Also eigentlich das auch, also die äh, Bilderzeugung geht sehr schnell, das ist unter einer Minute, würde ich sagen, also ganz, ganz schnell. Was ein bisschen aufwendiger ist, ist diese Leaflet-Koordinaten zu finden. Da muss man tatsächlich in eine Konsole gehen und die Bounce zu finden. Das ist so ein bisschen problematischer. Also aber insgesamt pro Karte, also wenn ich ein PDF habe und eine online Karte veröffentlichen, also erstellen ich muss da mit, mit den Modalverben ein bisschen vorsichtig sein, ob ich das ob ich will sagen. Also wenn man äh, sowas produzieren möchte, ich würde mal sagen, äh, wenn, man das, wenn man das einmal gemacht hat und weiß, wie es geht, äh, also unter 10 Minuten Gesamtzeitaufwand. Aufwand. Das heißt, äh, aus meiner Sicht, äh, vor allem ich, ich schaue so Richtung Journalisten, die äh, sowas wie diese Morgenpost-Grafik machen, eigentlich hat man kein, keine Ausrede, dass das irgendwie... Lang Dauer, das ist schwierig ist. Äh, liebe Journalisten, macht bitte äh, schöne Slipper Maps. Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Ähm, hast du schon mal versucht, den nächsten Schritt zu gehen und die, die Karten dann äh, zu georeferenzieren, wenn die keine ja. eigenen Koordinaten? Ja, habe ich, äh, hab ich auch gemacht. Also vor allem das, das mit zum Beispiel diese Verbundkarte, das habe ich, äh, hab ich schon georeferenziert. Das ist ein sehr, äh, sehr lustiger Prozess, würde ich sagen. Also geht halt so, ich habe das in äh, Kugis geladen und in in Kugis dann gibt es so ein Werkzeug zur Georeferenzierung. Man muss nur die, äh, sozusagen die Stellen finden, die man mit einer normale Karte gut einordnen kann. Und das kann ein bisschen problematisch sein, weil oft sind solche Karten sozusagen noch grafisch aufbereitet und da macht man, was weiß ich, eine Simplifizierung von Geometrien und, und, und so weiter und so fort. Ich gucke da immer für irgendwie interessanten Ecken oder interessanten äh, geometrische Features, die man gut auf eine normale Karte ein, einordnen kann. Ähm, ich würde aber sagen, mein äh, persönlicher Erfolg damit war also mittelmäßig. Ja, also geht es mehr oder weniger, aber äh, bei äh, großen Summstufen sieht man, dass das irgendwie ein bisschen daneben liegt und weiß nicht unbedingt, an welchen Punkt muss ich jetzt ziehen, dass das besser wird. Manchmal, wenn tatsächlich die sozusagen ursprüngliche Karte von einem guten, guten Kartografen gemacht wurde, die hat dann eine richtige oder bekannt mindestens Koordinatenreferenzsystem und das wählt man auch auf einer Hauptkarte, dann kann man eine gute Übereinstimmung haben. Aber das ist wie gesagt von Fall, von, von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Aber Kugis ist natürlich ein Werkzeug der Wahl hier. Ja. Gibt es noch mehr Fragen? Dann bedanke ich mich, war sehr interessant. Danke auch. Vielen Dank.